Herzlich willkommen zu Audiatur.at, dem Grundrechteblock zur Pandemie. Mein Name ist Gottfried Forsthuber, ich bin Rechtsanwalt bei Forstuber und Partner in Baden bei Wien. 3G am Arbeitsplatz. Hier die konkrete Bestimmung, § 1 Absatz 5. Der Inhaber einer Betriebsstätte ist zur Ermittlung folgender personenbezogener Daten der betroffenen Person ermächtigt. Ganz wichtig, ermächtigt ist der Inhaber einer Betriebsstätte zu erfassen. Name, Geburtsdatum, Gültigkeit von dem Test, Barcode und QR-Code. Warum wiederhole ich das? Weil es wesentlich ist und wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Man unterscheidet nämlich in diesem Zusammenhang zwischen dem Rechtsverhältnis zwischen Unternehmer und Staat und dem Rechtsverhältnis zwischen dem Arbeitgeber und dem Mitarbeiter. Eine Ermächtigung gestattet eben grundsätzlich hineinzuschauen, aber es ist nicht geklärt, ob der Mann oder die Frau Chefin auch dazu berechtigt ist. ermächtigt, aber nicht berechtigt. Es ist nur behördlich gestattet, aber das eigentliche Dürfen ergibt sich aus den privatrechtlichen Vereinbarungen. Und da muss man ganz besonders auf die mittelbare Drittwirkung von Grundrechten achten. Ein langes Wort, aber es sagt im Wesentlichen aus, dass... Grundrechte, so wie sie in der Verfassung stehen, auch indirekt unter den Bürgern Geltung haben. Wir haben zwei Bereiche im, bei der Frage Mittelbare Trittwirkung von Grundrechten. Einerseits die Privatautonomie und andererseits Grundrechte. Kurz zur Privatautonomie. Der Private, also egal ob jetzt Unternehmer oder tatsächlich Privatperson, kann im Rahmen der Gesetze Verträge abschließen. Grenzen sind entweder im Gesetz konkret festgelegt, oder sie sind ergänzungsbedürftig, weil es halt einfach so umfassend ist, dass es nicht für jeden Einzelfall geregelt werden kann. Und so eine Bestimmung, die eben quasi die Tür noch offen lässt, dass man hier interpretieren kann, ist 879 ABGB. Da steht nämlich drinnen, dass man keine Verträge abschließen darf, die sittenwidrig sind. Und dieses Wort sittenwidrig ist natürlich auslegungsbedürftig. Und das hängt an uns allen, was wir eben unter sittenwidrig oder eben noch sittenkonform verstehen. Umgelegt auf unseren Fall ist es sittenwidrig in Arbeitsverträgen festzuhalten oder das über Dienstanweisungen zu tun, dass eine bestimmte Person mit einem 3G-Nachweis die Betriebsstätte generell überhaupt betreten darf. Es gibt hinreichende Gründe, das anzunehmen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn wir in Arbeitsverhältnissen oder in Rechtsverhältnissen im Allgemeinen eine Überordnung und eine Unterordnung haben. Also sprich, wenn es einen äh, Vertragspartner gibt, der besonders äh, übermächtig ist. Man kann also sagen, dass der Arbeitnehmer in dieser Situation gar keine Chance auf Durchsetzung hat. Wenn der sagt, nein, ich möchte das nicht machen, dann ist er gekündigt. Muss man natürlich anfechten, diese Kündigung. ja? Aber das ist der Schritt 2. Es geht ja überhaupt einmal grundsätzlich ein rechtskonformes Verhalten des Unternehmens zu verlangen und auch ein solches sicherzustellen. Die Privatautonomie kann nämlich niemals so weit gehen, dass ein Einzelner aufgrund eines bestimmten Umstandes jetzt von der Tätigkeit ausgeschlossen wird oder überhaupt bestimmte Räumlichkeiten gar nicht betreten werden dürfen, nur weil eben eine Voraussetzung nicht vorliegt. Und dann muss man immer die Frage stellen, ist das überhaupt verhältnismäßig, ist das dem Gleichheitssatz entsprechend, dass die Person X, die einen Zettel vorweisen kann, wo drauf steht, ich bin negativ getestet, äh, hinein darf, wohingegen eine andere Person, die den, den Zettel nicht hat, aber genauso gleich gesund ist oder ungesund ist, wie nach dem, äh, nicht hinein darf. Das ist eine Ungleichbehandlung der einzelnen Gruppen. Man muss in diesem Zusammenhang wissen, dass der Test nur dann Sinn macht, wenn die betreffende Person tatsächlich krank ist. Also wenn dem der Rotz runterrinnt, dann macht ein Test auf SARS-CoV-2 bestimmt Sinn, weil dann hat man ein zusätzliches Diagnostikum und kann auch überlegen, welche Behandlung die einzelne Person am besten bekommen soll. Nicht sinnvoll ist es hingegen, pausenlos, wahllos Menschen zu testen, die Testquote damit in die Höhe zu treiben, äh, zu jammern, oh, wir haben jetzt schon 5.000 oder 6.000 positive Tests, na kein Wunder bei 100.000, bald 100.000 Tests in der Woche. Wir hatten halt damals eine höhere Dunkelziffer, auch ohne, dass das Gesundheitssystem überlastet worden wäre. Also das als Grundlage heranzuziehen für irgendwelche drakonischen Maßnahmen, ist völlig überholt und sind nutzlos. Schadet nur dem Einzelnen und schadet der Gesellschaft als Ganzes. Was kann man also dagegen machen? Wenn man... Ähm also an dem Betreten der Arbeit gehindert werden sollte aufgrund eines fehlenden Tests, so muss man auf Unterlassung klagen und das privatrechtlich durchsetzen. Da hat man wenigstens irgendeine Chance, noch in halbwegs angemessener Zeit eine Entscheidung vom Gericht zu bekommen. Wenn man sich nämlich verwaltungsrechtlich oder verfassungsrechtlich bemüht, so wird es ewig und drei Tage dauern. Wichtig ist auch zu wissen, dass dieser Unterlassungsanspruch verschuldensunabhängig ist. Also der Unternehmer kann sich trotzdem dem besten gewissen Sinn setzen und sagen, ich habe geglaubt, dass das wichtig ist, kann aber trotzdem auf Unterlassung erfolgreich äh, verurteilt werden, weil er eben Grundrechte im maßgeblichen Ma äh, Ausmaß missachtet hat, nämlich den Gleichheitsgrundsatz in dem Zusammenhang. Man braucht aber nicht nur auf den Gleichheitssatz zu blicken, sondern man kann äh, auch die Gewährleistung der Menschenwürde an sich aus Paragraph §16 ableiten. Es ist quasi die, die Mutter aller Rechte wenn man das Menschsein nicht schützt, also sprich die persönliche Entfaltung schützt, dann ist es bald einmal zu Ende. Das soll nicht heißen, dass man § 16 ABGB jetzt in den Verfassungsrang hebt, das soll nur heißen, dass eben das ohnehin klare und eindeutige, so wie es im Grundrechtskatalog oder in der Verfassung festgesetzt ist, dort zum Ausdruck kommt, nämlich das Menschsein an sich zu schützen. Weiters verletzt durch 3G-Testpflicht am Arbeitsplatz Recht auf Privat- und Familienleben. Warum? Weil jeder Einzelne das Recht auf Privatsphäre hat. Und es ist, glaube ich, außer Frage, dass medizinische Behandlungen und Maßnahmen ausschließlich eine höchstpersönliche Sache sind. Warum soll es also jetzt besonders anders sein, wenn es einen, einen Testnachweis oder ein Impfzertifikat oder ein Genesungszertifikat für eine Krankheit braucht, die im Grunde genommen fast keine Mortalität nach sich zieht, die im Übrigen mit einer ja, Grippe durchaus vergleichbar ist, wenn man sie denn rechtzeitig behandelt. Das ist das A und O. Was macht denn die Regierung? Was machen denn die Gesundheitsbehörden? Die stecken die Leute in Quarantäne und dort versauern die mal, bis es ihnen so schlecht geht, dass sie ins Krankenhaus müssen. Aber denen wird nicht gesagt, was sie eigentlich als Erstbehandlung tun müssen. Nächstes Grundrecht, Recht auf Freiheit, selbstverständlich auch verletzt. Ähm, die, es ist natürlich... Grundlage für die freie Entwicklung des Einzelnen, selbstbestimmt zu entscheiden, welche medizinische Maßnahme er ergreift oder auch nicht ergreift. Noch dazu, wenn diese medizinische Maßnahme, ich mag es jetzt nicht aussprechen, überhaupt in der Sache nicht wirkt. Das zeigen uns sämtliche Daten aller Staaten auf der ganzen Welt, die schon diesbezüglich fortschrittlicher sind als wir. USA, Israel und, äh, was hört man noch, ein Gibraltar, Chile und Co. und überall ist das gleiche Phänomen festzustellen. Ja, nächstes Grundrecht, Erwerbsfreiheit ist natürlich, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass die beeinträchtigt ist. Also, wenn derjenige nicht mehr zum Arbeiten äh, ja, taugt oder nicht mehr dort gewünscht ist, weil er halt medizinische Voraussetzungen nicht erfüllt, naja, was ist denn das? Das ist ein lupenreiner Bruch der Erwerbsfreiheit und kann ebenso wenig gelten.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 Es gibt hier wirkliche Grenzen, die auch im Privatrecht einzuhalten sind und das bedeutet auch die Grundrechte in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen und zu achten. Und wie schon hier und an zahlreichen anderen Stellen auch schon genau ausgeführt, sind allesamt diese Maßnahmen schlicht und ergreifend, ich muss es so formulieren, für den Hugo. Wenn man das Ganze jetzt nämlich fortsetzt und tatsächlich das Ding hier umsetzt, dann ist natürlich der Arbeitgeber für alles verantwortlich, was im Zuge dieser Umsetzung passiert, also sollte jemand aus körperlichen, psychischen Gründen, wie auch immer, zu Schaden kommen, so ist der Arbeitgeber selbstverständlich schadenersatzpflichtig. Auf Verdacht, jetzt stichprobenartig als, als Polizei in einzelne Betriebe hineinzugehen und zu kontrollieren, ob die da allesamt mit 3G-Nachweis angetreten sind, das ist schon etwas sehr vermessen. Das würde an Polizeistadt äh, erinnern und ich glaube nicht, dass die Exekutive hier besondere Lust hat, diese der Handlangerdienste zu machen. Für den Fall, dass doch eine behördliche Überprüfung stattfinden sollte und die Übertretungen statt, äh, festgestellt werden sollten, so kann ich Sie nur einladen, reden Sie mit Ihrer Anwältin, reden Sie mit Ihrem Anwalt. Man muss nämlich in der Sekunde sofort dagegen Einspruch erheben. Nicht einfach zahlen. Nein, das muss man durchfechten und sagen, aus, hier ist die Grenze, da mache ich nicht mehr mit. Reden Sie mit Ihren Arbeitnehmern, Reden Sie mit Ihrem Chef, redet miteinander, wie ihr eine sinnvolle Lösung innerhalb des Betriebes finden könnt. Aber, und das ist wichtig, beachtet dabei die Grundrechte. Bis kommende Woche. Wir haben zwei große Lernstufen in dem Zusammenhang. Einerseits ist die persönliche Gesundheit. Wie kann ich meine Gesundheit erhalten? Was kann ich dafür tun? Und zum Zweiten, trete aktiv für deine Rechte ein.